Hey, oliver Schirmer hier herzlich willkommen zu diesem video und in diesem video ja möchte ich dir meine neuen tipps äh, geben falls du jetzt ähm, im network marketing ähm, starten willst falls du als einsteiger ja jetzt im network marketing loslegen willst die neuen tipps die sind jetzt nicht chronologisch oder irgendwie ähm, geordnet sondern einfach so wie sie mir ähm, eben einfallen und eingefallen sind und ähm, ja ich werde auch jetzt das nicht auf jeden Punkt einzeln im Großen eingehen. Ähm, dazu gibt es schon viele andere Videos, die ich hier auf meinem Kanal ähm, zu den einzelnen Punkten erstellt habe. Ähm, möchte aber jetzt einen kleinen kurzen Überblick über diese neuen Punkte geben, damit du ja, dich orientieren kannst und aufgrund dessen dann eben halt weiter aufbauen kannst. Wichtig ist der erste Punkt: ähm, Mach dir ähm, ein klares Bild über Network Marketing. Ja. Ähm, nur wenn du ganz klar weißt was network marketing ist und was network marketing nicht ist ja dann ähm, kannst du voll und ganz hinter der sache stehen deswegen ähm, du musst es schaffen deinen glauben ja an network marketing zu stärken du musst äh, es schaffen deinen glauben bezüglich deines unternehmens und der produkte zu stärken weil du wirst es gegenüber Deinem Umfeld und deinen Mitmenschen, denen du so tagtäglich begegnen wirst, du wirst es brauchen, ja. Und wenn du nicht weißt, was Network Marketing tatsächlich ist und warum du in deinem Unternehmen gut aufgehoben bist, ja, dann bist du immer anfällig für irgendwelche Meinungen anderer, ja, die sich mit Network Marketing vielleicht gar nicht auskennen oder die jemanden kennen, der jemanden kennt, der mit Network Marketing schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und deswegen ist es so wichtig, verschafft dir einen Überblick, was Network Marketing ist und was Network Marketing nicht ist, ja. Und wenn ich dir einen Tipp geben kann, es ist kein schnell reich werden System, zumindest nicht für die, die im Network Marketing starten. Wenn du schon 20 Jahre im Network Marketing aktiv bist und 20 Jahre ein gutes Netzwerk gepflegt hast und heute ähm, nicht mehr hinter deinem Unternehmen stehen kannst und woanders hinwechselst und einen großen Teil deiner Deiner, deines netzwerkes mitnimmst dann kannst du natürlich auch ähm, relativ schnell viel geld verdienen aber für jemanden der im network marketing ganz normal anfängt ja und seine ersten schritte macht sein netzwerk erst aufbaut seine, seine ersten gehversuche macht du musst da einfach ein bisschen zeit mitbringen und bereit sein ein bis zwei jahre dafür ähm, auch zu investieren network marketing ist ein beruf wie jeder andere auch den man erlernen kann und den man auch erlernen sollte nur mit dem unterschied dass du während deiner Ausbildungsphase eben bezahlt wirst. Also mach dir ein klares Bild über Network Marketing, stärke deinen Glauben. Dann werde die Person, die du in Hülle und Fülle sponsern willst. Nochmal, werde die Person, die du in Hülle und Fülle sponsern willst. Network, Im Network Marketing ist so, die Menschen machen nicht, was du sagst, sondern die machen das, was du machst. Und deswegen musst du die person werden ja, die du in deinem team auch haben willst das heißt du musst die dinge heute tun die du möchtest, dass andere die später auch tun, weil die Menschen werden es dir nachmachen. Ja? Und ähm, deswegen musst du dir überlegen, welche Charaktereigenschaften musst du dir antrainieren, musst du erlernen, musst du ähm, verfeinern, verbessern, ja? damit du dann auch später die Leute ansiehst, die eben diese Charaktereigenschaften haben. Ja? Wenn du erwartest, dass andere Menschen ähm, Termine ausmachen, dann solltest du selbst bereit sein, Termine auszumachen. Ja, und solltest das auch ähm, oft getan haben, ja, um auch den Menschen da als gutes Vorbild äh, voranzugehen. Das ist ähm, der zweite Punkt. Der dritte Punkt, ähm, finde für dich das richtige Unternehmen und das richtige Produkt. Ähm, finde ein Produkt, für das du dich wirklich begeistern kannst. Nicht nur das Geld sehen, ja, sondern finde auch ein Produkt und ein Unternehmen, wofür du dich begeistern kannst. Weil dann ja, ist ein punkt erfüllt der sehr sehr wichtig ist im network marketing nämlich langlebigkeit duplikation entsteht nicht immer über nacht ja sondern da muss man davor schon richtig viel ähm, tun dass eine gewisse anzahl an leuten kommt dass das system ähm, weiter ähm, bis in die tiefsten ebenen einfach umgesetzt wird ja also das system muss auch stimmen kommen wir gleich noch dazu und ähm, wenn diese Voraussetzungen da sind, dann dauert es eine Zeit lang, bis du quasi so eine Art Momentum hast, ja, wo ähm, wo das wo das Team von sich heraus dann wächst. Aber diesen Punkt, den musst du erreichen und den musst du anschieben. Und wenn du jetzt ähm, nicht etwas hast, wovon du begeistert bist oder woran du wirklich ähm, glaubst, woran dir wirklich ähm, liegt, dann hast du die Situation, dass du vielleicht ein halbes Jahr dran bleibst oder ein Jahr dran bleibst, dann findest du ein anderes Produkt, wo du sagst, oh, das wäre auch gut. Die Sachen ergänzen sich ja, man kann beides machen. Und in dem Moment, wo du so schon anfängst, dann fängt im Prinzip an, das Ganze schon nicht mehr zu funktionieren. Ja, wichtig ist Finde etwas, wo du sagst, da möchte ich die nächsten 10, 20, 30 Jahre ähm, damit verbringen und ähm, widme dich der Sache mit deiner ganzen Hingabe. Dann ist der nächste Punkt, das ist Punkt Nummer 4. Halte dich an das System. Halte dich an das System, was dir von deiner Ableihen gegeben wird, was dir vom Unternehmen gegeben wird ja und führe das fort. Warum? Die Menschen dort, ja. Ähm, Sofern sie nicht gerade erst angefangen haben, die machen das schon über einen gewissen Zeitraum und haben dementsprechend ihre Erfahrungen in das System mit einfließen lassen und wissen genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn du jetzt beginnst und anfängst, das Rad neu zu erfinden, ja, dann werden deine Partner das auch machen und die Partner von den Partnern werden das auch machen. Und dann hast du im Prinzip schon nach drei, vier Ebenen unter dir die Situation, dass nichts mehr funktioniert, weil die Duplikation nicht mehr funktioniert ja deswegen wichtig halte dich an das system und setz das system auch um und gib auch dieses system eins zu eins so weiter nächster punkt punkt nummer 5. beachte das gesetz der großen zahl ja ähm, Oft habe ich die äh, die Aussagen, ah das Gespräch funktioniert bei mir nicht, das funktioniert bei mir nicht. Und wenn ich dann als Nachfrage, ja, ähm, mit wie vielen Menschen hast du denn schon äh, gesprochen? Dann höre ich manchmal so Zahlen. Äh, ja, ich habe 50 Leute angerufen, dann sage ich angerufen oder gesprochen, dann ja angerufen, dann sage ich, wie viel hast du erreicht, dann waren es 20, dann sage ich von den 20, wie viele haben dann dementsprechend ähm, sich die Präsentation angesehen, ah ja 10, ja und ähm, in dem Moment, wo ich dann schon die Zahl 50 oder 20 oder 30 höre, da weiß ich schon, das ist doch keine Aussage, ob ein Gespräch funktioniert oder nicht, ja, sondern ähm, du brauchst ja eine gewisse ähm, schlagzahl um überhaupt ähm, ja eine aussagefähige ähm, ein aussagefähiges feedback zu kriegen ja wenn du eine person anrufst und die sagt nee ich habe kein interesse dann hat es ja nichts mit dem gespräch zu tun ja sondern es hat einfach was damit zu tun dass nicht jeder nicht jeder kunde wird oder nicht jeder vertriebspartner wird und network marketing ist ganz wichtig gesetz der großen zahl finde heraus was deine quote ist und dann wenn du also mach wenn du zum Beispiel bleiben deiner bei Telefonakquise mach genügend anrufe ja bist du irgendwann äh, eine quote entdeckst. ja also notiere dir wie viele anrufe hast du gemacht wie viele leute hast du erreicht wie viel von den leuten haben sich die präsentation angesehen wie viel haben dann begonnen ja so und dann kannst du dir deine quoten daraus ableiten und dann weißt du was du jeden tag zu tun hast und wenn du dann auf dauer die quote verbessern willst ja wenn du jetzt äh, eine gewisse anzahl schon gemacht hast also 200, 300 äh, Telefonate. Ja, dann kannst du ähm, hergehen und kannst sagen: Okay, jetzt fange ich an, meine an meiner Quote zu arbeiten, die Quote zu verbessern, aber nicht bei zehn Anrufen. Ja, oder bei zehn geführten Gesprächen. Also. Und ähm, selbst wenn du deine quote nicht verbessern willst du weißt was deine quote ist und wenn du dich an diese zahlen hältst wenn du weißt wer dass du jeden tag zehn neue kontakte machen musst um am ende der woche eine neue person für dein geschäft zu rekrutieren dann ist das ein stück weit sicherheit weil dann weißt du was du tagtäglich tun kannst und dann liegt der erfolg nicht mehr in den händen anderer sondern in deinem ja weil du einfach weißt ich mache jeden tag das was zu tun ist um mein ziel zu erreichen gibt dir Orientierung und gibt deinem Handel dann auch einen Sinn. Ähm, Punkt Nummer 6, Mach dir, ähm, mach dir klar, wer dein Kunde sein soll und mach dir klar, wer dein Vertriebspartner sein soll. Ähm, notiert dir das. Ähm, was Du erwartest, ja, und was du bereit bist zu geben. Mach dir ein klares Bild, wer dein idealer Kunde ist. Mach dir ein Bild, wer dein, wer dein idealer Partner ist, weil nur dann, wenn du dir das einmal gemacht hast, dann weißt du auch, wenn die Person vor dir steht und du weißt auch, wie du die Person ansprechen musst, welche Motive sie hat, etc. Also ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Punkt 7. Mach jeden Tag Marketing und lerne jeden Tag Marketing. Ja, das heißt, lerne ähm, verkaufen, lerne wie du präsentierst, lerne wie du mit anderen Menschen kommunizierst, ähm, lerne verschiedene Techniken, wie du es schaffen kannst, dass Menschen auf dich zukommen, dass du sie vorqualifizieren kannst. Lerne Marketing und das jeden Tag ja, und mach es jeden Tag. Weil nur zwischen Theorie und Umsetzen, wenn du das beides machst, dann äh, kriegst du was, was sich Erfahrung nennt und ähm, weißt somit was du ähm, was was bei dir funktioniert und was du weiter verfolgen solltest und was nicht aber wichtig halte dich trotzdem ans system ja und ähm, lerne dann alles was es über network marketing ähm, dementsprechend zu wissen gibt Werd profi in dem bereich täglich zwei ja das ist ähm, tipp nummer acht sorge dafür dass du täglich dein netzwerk um mindestens zwei personen erweiterst und das täglich zwei menschen sich deine präsentation anschauen beziehungsweise die geschäftspräsentation deines unternehmens ja sorge dafür dass du täglich mit zwei menschen über das geschäft sprichst dass diese sich das geschäft wirklich von a bis z angucken und dass du täglich zwei neue menschen ja in dein auftragsbuch in deine kontaktliste in deine namensliste wie auch immer es bei dir im unternehmen heißt ähm, ja, neu hinzufügst, dann hast du niemals ähm, Kontaktmangel, ja, und du kannst immer aufs Neue, ähm, ja, neue Menschen kontaktieren, Follow-up nutzen, etc. Ja, dann, ähm, letzter Punkt, Punkt Nummer 9 ist dann das Follow-up, ja, ähm, sprich mit einer Ablein ein, Darüber, wie du Menschen, die jetzt im ersten Moment vielleicht Nein zu deiner Geschäftsmöglichkeit gesagt haben, wie du diese Menschen kontaktierst, wie du diese Menschen ansprichst, ja, wie oft du nachfasst, wie die Nachfasstelefonate aussehen, wie oder wenn du das Ganze über WhatsApp machst, wie sehen dann die Gespräche aus über WhatsApp etc. Ja, oder wenn du mit E-Mail-Marketing arbeitest, wie sind die E-Mails gestaltet zum Nachfassen. Ja, ähm, wie ist das System? Sprech das mit deinem Sponsor, mit deiner Upline durch, damit du ganz klar weißt, wie ähm, wie oft, ähm, wann und wie du nachfährst. Ja, also Follow-up machen. Wichtig ist, dass du Follow-up machst, weil die meisten machen es nicht. Und in dem Moment, wo du anfängst, Dinge zu tun, die die meisten nicht machen, hast du schon mal einen Vorteil gegenüber den Leuten, die es nicht machen. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Hinterlass gerne auch einen Kommentar, deine Meinung, deine Anregungen zu dem Thema. Natürlich sind diese Tipps jetzt nicht vollständig und in Stein gemeißelt. Also, wenn du noch Ergänzungen hast, dann ja, Hause in die Kommentare unten rein, ich freue mich da von dir zu hören. In diesem Sinne, maximalen Erfolg, wenn du Lust hast auf eine Zusammenarbeit, unterhalb des Videos, findest du weitere Infos oder nimm einfach Kontakt mit mir auf über das Kontaktformular. Können wir einfach gucken, ob das ja, zwischen uns beiden dann passt. Genau, in diesem Sinne, maximalen Erfolg, alles, alles Gute, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.